Ja, ihr Lieben, wir sind heute Abend hier, meine Person, der Herr Brüggemann und unser Star des Abends, die Kiana, ähm, um euch ihren debüt vorzustellen, Ivy, der Fluch des Efeus. Die Kiana hat hier Abitur gemacht, ist hier all die Jahre zur Schule gegangen und sie ist eine von euch und sie hat es geschafft, tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen, was nicht jeder kann. Du hast eine Welt erschaffen und die wollen wir euch heute hier vorstellen. Ich hoffe, es gefällt allen. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, weil der Star des Abends ist hier und es ist Kiana Haas, ist eine von euch und ich bitte um einen tosenden Applaus für Sie. okay. Das kann ich total nicht verstehen. Aber wir sind ja hier quasi in deinem Wohnzimmer, oder? Hast ja. du hier Abiturprüfung geschrieben? Ja. Ja, dann. dann bist du Aufregung in diesem Raum ja gewohnt. Dafür ist er wohl da, für dich. Und ähm, ja, die Kiana hat jetzt fleißig ein paar Textpassagen für euch vorbereitet. Ähm, wir werden nicht spoilern, wir werden nicht zu viel verraten. Es ist immer so, wir... Teasern hier an und lesen müsst ihr natürlich selber. Ähm, es besteht keine Buchkaufpflicht, also das möchte ich jetzt nochmal ganz explizit sagen. Wir sind hier, um Kiana Echt zu feiern, weil es war ihr Wunsch hier zu lesen, ähm, es war ihr Wunsch und auch meine Idee mit, hier die erste Lesung abzuhalten und ich finde, das ist ein total festlicher Rahmen und hier gehört sie hin, hier kommt sie her und hier soll sie lesen. Deswegen, deine Bühne, hast du dein Mikro an? Ja, so. Ja, Sehr gut. Soll ich den Klappentext mal vorlesen? Ja, vielleicht? Okay. Kannst du noch ein bisschen atmen. <lacht> also der Titel ihres Werks, ihr habt es alle hier hängen sehen und wisst, warum ihr hier seid, ist Ivy der Flucht des Efeus. An ihrem 18. Geburtstag erhält Ivy von ihrem Großvater eine geheimnisvolle Schachtel, die ihrer verstorbenen Mutter gehörte. In der Schachtel befindet sich ein goldenes Efeublatt. Bevor Ivy herausfinden kann, was es damit auf sich hat, taucht der geheimnisvolle Elian auf. Er behauptet, Ivy sei die Nachfahrin einer Buchfigur und dass die Geschichte, aus der sie stammt, soll in Gefahr sei. Ivy glaubt ihm kein Wort, bis plötzlich ein Anschlag auf sie verübt und ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Zusammen mit Elian muss sie für die Rettung der Bücher kämpfen. Dabei werden Ivys Gefühle auf eine harte Probe gestellt, denn sie erfährt, dass ein uralter Fluch geweckt wird, wenn sie Elian zu nahe kommt. Uhu. Ja. <lacht> und jetzt steigen wir ein, wir fangen einfach nicht auf Seite 1 an, weil das macht ja jeder, ähm, sondern wir springen in ihre Geburtstagsparty, ähm, die ihr Großvater für sie organisiert hat. Gott sei Dank sind ihre besten Freunde gerade gekommen und ähm, es wird alles ein bisschen lockerer und entspannter und ähm, da steckt Kiana jetzt einfach mal. ein. Okay. Als wir den Festsaal betreten, ist mein Großvater bereits von der Mehrzahl der Gäste umringt. Seine Stimme erfüllt den ganzen Saal, ohne dass er ein Mikrofon benutzen muss. Anscheinend platzen wir geradewegs in den Anfang seiner Rede hinein. Wie gebannt hängen die Gäste an seinen Lippen, eine Wirkung, die selbst ich nicht verleugnen kann. Heute ist meine Enkelin Ivy 18 Jahre alt geworden, sagt er gerade. Na, das nenne ich mal mein Timing. Natürlich sollten wir dies gebührend feiern, doch bevor das Buffet eröffnet wird, möchte ich gerne einige Worte an sie richten. Nun, das ist mir ein wenig unangenehm, zumal die Blicke der Gäste nun von meinem Großvater zu mir hinüberwandern. Fenja drängelt sich an meine Seite in die erste Reihe. Flint folgt uns mit etwas Abstand. Und zwar habe ich ein ganz besonderes Geschenk für dich, Ivy. Der Blick meines Großvaters trifft mich, kühl und distanziert, ohne ein Funken Wärme. Deine Mutter, Gott habe sie selig, hier macht er eine kunstvolle Pause, sodass mein Herz Wut sammeln kann, hat uns vor zwei Jahren verlassen. Niemand konnte sich um, sie um dich kümmern. So, dass ich diese Aufgabe übernommen habe, beinahe lache ich schwöttisch auf. Im Grunde genommen kann ich deinem Vater dankbar dafür sein, dass er sich nie länger als einen Tag hier blicken lässt. Er kann es einfach nicht lassen, meinen egozentrischen Vater genau so vor diesen Gästen zu präsentieren. So konnte ich immer ein Auge auf dich haben, Ivy. Was soll das heißen? Nie hat er sich um mein Befinden geschert. Kein einziges Mal gefragt, wie es mir geht. Und jetzt so etwas. Ich spüre die Blicke der Gäste auf mir ruhen, aber ich blicke sie nicht an. »Es gibt eine bestimmte Tradition in unserer Familie«, fährt mein Großvater fort. »Das Geschenk, das ich dir nun überreichen werde, hat damit zu tun. Bevor deine Mutter starb, bat sie mich, es dir an deinem 18. Geburtstag auszuhändigen. Seine Stimme ist fest und unerbittlich, seine Miene starr. Doch hinter der Fassade trauert auch er um meine Mutter, sein einziges Kind. Das will ich unbedingt glauben.« Mein Großvater geht mit langen Schritten hinüber zu einem der Buffettische. Von meinem Standort aus erkenne ich, dass er eine schlichte Schachtel in die Hand nimmt. Als er aufblickt, winkt er mich zu sich. Ich mache einen zaghaften Schritt in seine Richtung. Dabei fällt mir auf, wie wackelig meine Beine sind. Ein Kichern dringt kaum hörbar an mein Ohr. Es klingt boshaft, wie ein Hexenlachen und jagt mir eisige Gänsehaut über den ganzen Körper. Ich erstarre und bleibe auf halbem Weg zu meinem Großvater stehen. Mit einem Blick über die Schulter möchte ich mich vergewissern, dass Fenja Flint und die anderen Gäste das Kichern ebenfalls vernommen haben. Allesamt blicken sie mich an. Auf ihren Gesichtern erkenne ich bloß Unverständnis darüber, warum ich mein Geschenk nicht endlich entgegennehme. Also gebe ich mir einen Ruck. Mein Großvater streckt mir die Schachtel entgegen. Ich blicke in sein Gesicht, auf dessen Zügen immerzu dieser verkniffene Ausdruck liegt. Seine stechend hellen Augen sehen mich wachsam an. Er sagt nichts, weshalb ich ebenfalls schweige. Die Schachtel ist sehr leicht, auf dem Deckel ist ein goldfarbenes Eferblatt eingraviert, umgeben von grünen Ranken. Vorsichtig streichen meine Finger darüber, fahren die Rillen des Blattes nach. Es ist wunderschön und es erinnert mich an etwas. Noch während ich mich frage, woran, jagen für Sekunden Bruchteile Erinnerungen wie Blitze durch meine Gedanken. Kleine Schnipsel, die keine Bedeutung haben. Doch die schlichte Schachtel mit dem eingravierten Eferblatt spielt eine entscheidende Rolle. Ich besinne mich auf meine Aufgabe und öffne unter dem forschenden Blick meines Großvaters die Schachtel. Als ich hineinblicke, stutze ich. Darin liegt nur ein einziger Gegenstand. Ein efeublatt ganz aus Gold. Ich strecke meinen Finger danach aus. Das Blatt sieht nichts aus, als wäre es einfach nur in goldene Farbe getunkt oder aus Gold nachgebildet worden. Soweit ich es beurteilen kann, ist es ein gewöhnliches efeublatt nur eben in Gold. Ich will es gerade in die Hand nehmen, da vernehme ich erneut das boshafte Kicher. Dieses Mal zucke ich so fest zusammen, dass die Schachtel wieder zukloppt, mir aus den Händen rutscht und über den Parkettboden schlittert. Das Kichern ist ganz nah und über mir. »Ivy, pass auf!« kreischt Fenja. Ich wirbele herum, panisch. Mein Blick folgt ihrem ausgestreckten Finger zur stuckverzierten Decke. Dann setzt mein Herz für einen Schlag aus. Genau über dem Kronleuchter ist ein Schatten. Er ist nicht näher zu erkennen, sondern verschmilzt mit den Schatten um sich herum. Im nächsten Augenblick reißt der Leuchter aus seiner Verankerung. Er fällt, und ich stehe genau darunter. Das Chaos bricht aus, die Gäste retten sich aus dem Zimmer. Vor dem Schatten oder dem Kronleuchter, ich weiß es nicht. Im Gegensatz zu ihnen fliehe ich nicht, sondern starre nach oben. Mein Herz flattert wie Wild in meiner Brust. Jemand reißt mich zur Seite, ich stürze. Mein Kopf stößt aber gegen ein Bein des Buffettischs. Für einen Augenblick wird mir schwarz vor Augen. Mein Großvater liegt neben mir, die Hand noch immer um meinen Arm geklammert, an dem er mich zur Seite gerissen hat. Der Kronleuchter kracht auf dem Boden und zerspringt. Diamantsplitter fliegen in alle Richtungen. Schützend halte ich mir die Hände vor die Augen. Kerzen erlöschen, andere treffen auf Tischdecken. Die tanzenden Flammen greifen auf sie über, tauchen alles in schauriges Licht. Von irgendwoher höre ich Fenja und Flint meinen Namen rufen. Das Kichern rauscht in meinen Ohren. Voller Panik will ich aufstehen und verschwinden. Aber erneut wird mir schwarz vor Augen. Dieses Mal lässt sich die Dunkelheit nicht abschütteln. Das war nur der Anfang. Ja. An ihrem 18. Geburtstag. Ja, das war dann irgendwie alles nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt hat. Und scheinbar passieren. Seitdem mehrere sonderbare Dinge in ihrem Leben, die sie sich nicht so ganz erklären kann. Sie fühlt sich beobachtet, sie hat das Gefühl, da sind Schatten in den Schatten. Und dieses Kichern hat scheinbar auch nur sie gehört. Und ähm, gut, aber der Kronleuchter ist nun mal gestürzt und das haben auch alle gesehen. Und äh, ich glaube, es war dann äh, kein so toller 18. Tag mehr. Ne? Ähm, jetzt lesen wir weiter. Ähm, ganz interessante Szene, wie ich finde. Ja, weil wir sind doch jetzt in der Schule, ne? oder? Ja, genau. Sind wir hier? <lacht> <lacht> auf jeden Fall auf einem Parkplatz vor einer Schule. Ja, okay. Soll ich loslegen? Ja, klar. Okay. Nach erfolgreich überstandenem Schultag verabschiede ich mich von Fenjon Flint, die auch zu, zu dieser Jahreszeit mit dem Fahrrad unterwegs sind. Nach wie vor fühle ich mich ziemlich ausgelaugt. Ich kann nur immer wiederholen, dass ich einfach kein Glückspilz bin, dessen 18. Geburtstag verläuft schon so wie meiner. Die Winterluft ist kühl und klirrend. Auf dem Parkplatz vor dem Schiller-Gymnasium ist jedes Autodach mit einer dünnen Schicht Schnee bedeckt. Sie zeugt davon, dass es erst vor kurzem geschneit hat. Unter meinen schnellen Schritten knirscht der Schnee. In der Hoffnung auf ein warmes Plätzchen steuere ich auf meinen roten Wagen zu. Unter dem ganzen Schnee sticht das kleine Auto hervor wie ein dicker Blutstropfen. Die Kälte frisst sich durch meine Jacke und legt sich ungebeten auf meine Haut. Sag mal, kennst du den Typen dort drüben? Höre ich im Vorbeigehen ein Mädchen ihrer Freundin zurauen. Abrupt bleibe ich stehen, als ich in dem Mädchenkalender erkenne und in ihrer besten Freundin meine Erzfeinde im Rahmen. Diese kneift nur die grauen Augen zusammen. Als sie auch mich erkennt, verzieht sie die sorgfältig geschminkten Lippen zu einer Grimasse. Kalindra, die von all dem nicht zu bemerken scheint, zeigt mit ausgestrecktem Finger geradewegs auf eine Gestalt neben einem der vielen Autos. Wie ferngesteuert schaue auch ich in diese, in diese Richtung. Schließlich bleibt mein Blick an einem sportlich aussehenden großen Jungen mit dunkelbraunen Haaren hängen. Ich schätze ihn ungefähr auf mein Alter, eher etwas älter. Wegen der Sonnenbrille, die er trotz der Kälte trägt, kann ich seine Augen nicht sehen. Merkwürdig, aber es stört mich, dass ich nicht weiß, ob er mich direkt ansieht oder doch an mir vorbei Zumindest ist sein Kopf auf mich gerichtet. Ein spöttischer Ausdruck durchzuckt seine Lippen. Spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass er mich anstarrt. Noch nie gesehen, bemerkt Rahen da gerade achselzuckend. Ihr Blick huscht hin und her wie der eines gehetzten Tieres. Was hat sie denn nur? Der sieht ja sowas von gut aus, stöhnt Kalindra theatralisch. Unverhohlen blickt sie den Jungen an. Lässig lehnt dieser noch immer an einem der Wagen. Es scheint ihn nicht zu stören, dass er nun die unangefochtene Aufmerksamkeit der meisten Schülerinnen auf sich gezogen hat. Ganz im Gegenteil. Er genießt es sichtlich, wie ihn die Mädchen der Reihe nach anschmachten. Dennoch ist sein Blick unter der Sonnenbrille weiterhin unverwandt auf mich gerichtet. Er soll die Sonnenbrille abnehmen, schmollt Kalindra, und ich verdrehe die Augen. Meinst du, er geht auf unsere Schule, Ivy? Es dauert, bis ich begreife, dass sie mich angesprochen hat. Vielleicht habe ich es einfach nicht erwartet, da sie sonst nie mit mir spricht. Lass Ivy in Ruhe zu strahlen da. Schwungvoll wirft sie ihre blondierte Haarpracht zurück, als ob sie das weiß. Mit diesen Worten marschiert sie voraus und Kalindra folgt ihr wie ein Schoßhund. Ran hat ihre beste Freundin voll unter Kontrolle. Ich beachte die beiden nicht weiter. Den Autoschlüssel in der Hand steuere ich auf meinen Wagen zu. Meine Augen huschen immer wieder zu dem Typen hinüber, so als würde er meinen Blick wie magnetisch anziehen. Er ist der Inbegriff von Selbstbewusstsein, was mich gleichermaßen einschüchtert und mir dennoch imponiert. Ich denke über Kalindras Worte nach. Nein, dieser Junge geht ganz sicher nicht auf unsere Schule. Die Blicke des Fremden begleiten mich auf Schritt und Tritt. Ein kleines bisschen erleichtert, als es anfängt zu schneien, setze ich meinen Weg fort. Der Schnee gibt mir einen Grund, die Kapuze über den Kopf und tief ins Gesicht zu ziehen. Vielleicht kann ich das Interesse des fremden Typen auf diese Weise von mir ablenken. Auch wenn ein kleiner Teil meines Egos das gar nicht will. Als ich an meinem Auto ankomme, kann ich den Jungen nicht mehr sehen. Ein Kastenwagen versperrt mir die Sicht. Während ich mich umsehe, stecke ich den Autoschlüssel ins Schloss, um eine alte Karre aufzuschließen. Da stutze ich, denn ein blütenweißer Umschlag steckt an der Autotür. Als ich danach greifen will, rutscht er nach unten und segelt auf den Boden. Im verdreckten Schnee bleibt er stecken. Ohne weiter nachzudenken, hebe ich den Umschlag auf. Mit einem beklemmenden Gefühl in der Brust lasse ich mich in den Sitz fallen. Der Schnee, der noch an meinen Turnschuhen hängt, schmilzt auf der Fußmatte und hinterlässt dort nasse stellen. Ich gucke aus dem Fenster, auf der Suche nach demjenigen, der mir den Umschlag ans Auto geklemmt hat. Mein Blick bleibt an dem Fremden hängen, seine Mundwinkel zucken, er hebt die Hand und winkt mir. Mir bleibt keine Zeit, um zu reagieren, denn da dreht er sich um, erneut versperrt ein wagen Gesicht. Als dieser vom Parkplatz gefahren ist, ist der Typ verschwunden. Einen Moment bleibe ich reglos sitzen, bis ich das blütenweiße Papier schließlich in meinen Händen drehe. Ivy steht in Druckbuchstaben auf dem Umschlag, kein Absender und keine Adresse des Empfängers, einfach nur mein Name. Die Angst kriegt meinen Nacken hoch. Fieberhaft überlege ich, wer dahinter stecken könnte. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein, diese Frage auf, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Ich werde den Umschlag öffnen müssen. und sauber trenne ich das Kuvert mit meinen Fingern auf. Sehr geehrte Ivy Hartmann, es ist uns eine Ehre, Sie in unserem Verein begrüßen zu dürfen. Die AOLBC bittet darum, sich im Laufe der nächsten Woche in der Elisenstraße 12 einzufinden, um sich bei uns einzuschreiben und sich ihren Diensten zu verpflichten. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie erscheinen. Unsere Türen stehen täglich und zu jeder Zeit für Sie offen, sodass Sie einen geeigneten Termin zur Anmeldung finden werden. Bringen Sie diesen Brief sowie Ihren Ausweis mit, damit wir sicher gehen können, dass Sie diejenige sind, für die Sie sich ausgeben. Weitere Informationen werden Sie vor Ort erhalten. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Mrs. Walsh, Assistentin der Geschäftsführung. wimmelt hier von mysteriösen Zeichen und Dingen, die passieren. Es geht auch gleich weiter. Ich will euch gar nicht lang auf die... Äh, wie heißt das? Ich weiß nicht. Äh, auf die Folterspannung. Folterspann. Genau, das ist schrecklich eigentlich, das Sprechwort. Äh, ja. ähm, deswegen, weiter geht's. Okay. Als ich direkt vor der Lesenstraße 12 vom Rad steige, halte ich die Luft an. Das Herz schlägt mir hart gegen den Brustkorb, während ich das Mountainbike die letzten Schritte bis zum Tor schiebe. Auf ein Messingschild ist in schwarzer Farbe die Zwölf gepinselt, doch die Zahl ist beinahe vollständig von Eva überwuchert. So auch der Rest des schmiedeeisernen Tors. Ich schaue den von Unkraut übersäten Weg inmitten eines verwilderten Gartens an, der irgendwo zwischen Dutzenden dicht aneinanderstehenden Bäumen verschwindet. Das Grundstück passt nicht in diese Gegend. Es ist ein beinahe, beinahe unheimlicher Ort inmitten von fröhlich farbigen Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Flint wohnt nur wenige Meter weiter auf der anderen Straßenseite. Kurz halte ich nach seinem Elternhaus Ausschau, drehe mich dann aber wieder um. Ich muss schlucken. Alles an dem Grundstück sieht unbelebt, gar verfallen aus. Man muss wirklich zweimal hinsehen, um überhaupt das Haus weiter hinten erahnen zu können. Ich lehne mich vor und starre einen Moment über das verschlossene Tor in den kleinen Wald. Alles in mir sträubt sich dagegen, auch nur einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Ich inspiziere das Schild mit der Hausnummer etwas genauer. Darunter erkenne ich eine Klingel, doch ein Namensschild? Fehlanzeige. Dass ich neugierig bin, warum ich hierher kommen sollte und wer dieser Typ vor der Schule war, der offensichtlich sicherstellen wollte, dass ich diesen Brief bekam, kann ich nicht leugnen. Doch ich gebe meiner Neugier nicht nach und schiebe mein Rad wieder auf dem Grundstück herunter. Dies könnte eine Falle sein. Verrückte oder Perverse könnten dahinter stecken. Ich meine ein Mädchen, das allein der Anweisung eines mysteriösen Briefs folgt und in ein scheinbar unbewohntes Haus zu Fremden läuft. Das ist genau das, wovor Eltern ihre Töchter immer waren. Das Mindeste wäre gewesen, jemandem mitzuteilen, wohin ich fahre. Wer auch immer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, ich werde ihm nicht den Gefallen tun und dieses Haus betreten. Oder soll ich doch? Da höre ich ein Auto auf mich zukommen. Aus meinen Überlegungen gerissen, hebe ich den Blick. Er bleibt an einem kleinen roten Sportwagen hängen, der zielsicher auf dem Parkplatz vor dem Haus mit der Nummer 12 fährt. Erst bin ich erschrocken und will mich schon auf mein Fahrrad stürzen, um zu flüchten. Und bei der Vorstellung, ergebnislos gehen zu müssen, halte ich inne. »Möglicherweise wird der Fahrer oder die Fahrerin mir meine Fragen beantworten können. Soll er oder sie mir doch erklären, warum ich mich bei diesem Verein, den ich nicht kenne, melden soll, um meine Dienste anzutreten?« Ich bleibe also stehen und warte ab. Wenn es eng wird, kann ich immer noch um im Hilfe schreien oder zu Flint flüchten. Kaum öffnet sich die Beifahrertür, ziehe ich und setze die Luft ein. Will Rahn mir einen Denkzettel verpassen? Oder warum steigt gerade sie aus dem Auto, das vor dem Hauspark, zu dem ich bestellt wurde?« Lässig wirft sie ihre langen, blondierten Haare nach hinten. Ihr herabwürdigender Gesichtsausdruck zeigt nur zu deutlich, ihr Missfallen mich zu sehen. Sie scheint etwas sagen zu wollen. Als sich jedoch die Fahrertür öffnet und der Fahrer aussteigt, kann ich nicht verhindern, ihn völlig perplex anzustarren. Und auch rarhaft kneift sich ihren Kommentar. Es ist der Typ vom Parkplatz, dieses Mal ohne Sonnenbrille. Dafür aber sehe ich seine smaragdgrünen Augen, die mich geradewegs anfunkeln. Das wissende Lächeln auf seinen Lippen bringt mich zusätzlich aus dem Konzept. Rahen verdreht die Augen. Ausnahmsweise bin ich ihrer Meinung. Ich verhalte mich peinlich. Was bitte schön ist hier los? Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell kommst, sagt der Typ in meine Richtung. Gegen meinen Willen mag ich den rauen Klang seiner Stimme. Du bist mit der verabredet? Rahen schnappt nach Luft. Ihr Blick spricht tausend Worte. Du kennst sie also auch? fragt er leichthin. Aber ich spüre, dass es ihm egal ist. Seine Augen sind immer noch auf mich gerichtet, sodass mir heiß und kalt zugleich wird. Ich bin unfähig zu sprechen oder etwas Sinnvolles zu tun. Wegfahren wäre zum Beispiel eine gute Idee. Weshalb behauptet der Typ überhaupt, mich zu kennen? Er hat mich erst einmal zuvor gesehen. Sag mir bitte, dass sich alles aufklärt und es kein dummer Scherz von euch war, murmel ich vor mich hin. Dabei komme ich mir unglaublich blöd vor. Tja, der Junge schließt die Tür seines Wagens und schließt ihn ab. Kann ich. Hier bist du genau richtig. Du wirst schon sehen. Er fasst meinen Arm und will mich zum schmiedeeisernen Tor ziehen. Da fauche ich ihn an. Gar nichts werde ich sehen. Ich reiße mich los. Nun, vielleicht habe ich ein wenig zu harsch reagiert, aber es bildet er sich auch ein. Elian sagt bloß, sie ist eine von uns, mischt sich Raren unnötigerweise in unser Gespräch ein. Auch sie geht auf den Hauseingang zu, ignoriert mich dabei jedoch völlig. Elian also, ich spreche den Namen in Gedanken aus und finde ihn schön. Aufs Äußere beschränkt passt er zu dem Menschen, der diesen Namen trägt. Allerdings wirkt seine Arroganz echt abschreckend. Ist sie, er seufzt und fährt sich durch die dunklen Haare. Der Seitenblick, den er mir zuwirft, ist nur flüchtig, doch darin liegt etwas Aufforderndes, als wolle er, dass ich Ran dies ebenfalls bestätige.« Darüber gefreut hat, sie dort zu treffen. Ne? Nein, definitiv nicht. Genau. Ähm, ja gut. Sag nicht, sie ist eine von uns. Was auch immer das bedeutet. <lacht> Wollen wir vielleicht lösen, was die Abkürzung AOLBC bedeutet? Ja, sag du. Okay. Das ist die Association of Lost Book Characters. Also mehr können wir jetzt hier an dieser Stelle auch wirklich nicht verraten. Hier, ähm, Kiana, ich wollte jetzt gerade schon Aldi sagen, die äh, Kiana, die liest jetzt. Ähm, noch eine Stelle und zwar geht es weiter mit dem Suchen und Versteckspielen eigentlich. Diesmal wieder zurück in die Villa ihres Großvaters, wo sie ja lebt. Da ist sie auf der Suche und geht ins Büro. Verbotenerweise, glaube ich. Oder heimlicherweise. Ich weiß nicht mal ganz, wie es zustande kommt. Beides eigentlich. Okay. <lacht> Gerade will ich die Dateien öffnen, da nähern sich Schritte. Mein Großvater. Das erkenne ich sofort. Wenn man eine Weile mit einer Person unter einem Dach lebt, dann kann man sie irgendwann anhand ihrer Schritte identifizieren. Panik schnitt mir die Kehle zusammen. Ich reiße mein Handy vom Kabel los, fahre den Laptop herunter und platziere ihn genau so, wie ich ihn zuvor aufgefunden habe. Als die Schritte nur noch wenige Meter von der Tür entfernt sind, schlägt mir das Herz bereits bis zum Hals. Wenn mein Großvater jetzt die Tür aufreißt, wird er mich entdecken. Ich blicke mich nach einer Versteckmöglichkeit um. Das einzige Objekt, das mir dazu dienen könnte, ist der monströse Schreibtisch in der Mitte des Raumes. Er ist auf der Rückseite geschlossen, sodass von der Tür aus niemand sehen könnte, wenn ich mich darunter hocken würde. Mir bleibt keine Zeit, um weiter darüber nachzudenken, denn die Schritte erreichen genau jetzt die Bürotür. Im nächsten Moment sehe ich mit schreckgeweiteten Augen, wie die Türklinke heruntergedrückt wird. In Zeitlupe schwingt sie auf. Mit einem Satz bin ich unter dem Schreibtisch, gerade rechtzeitig. Ruhig bleiben, ermahne ich mich. Alles wird gut, wenn du nur still und unentdeckt bleibst. Wie ein Mantra wiederhole ich die Worte wieder und wieder, während ich meinen Rucksack an mich drücke. Als mein Großvater schließlich eintritt, muss ich die Augen schließen. Direkt vor dem Schreibtisch verharrt er. Zu dumm, dass ich nicht sehen kann, was er dort macht. Da es sich bei diesem Raum um das Büro meines Großvaters handelt, ist es gleichzeitig sein Rückzugsort. Hier verbringt er manchmal Stunden. Ich hoffe inständig, dass er sich nicht den Rest des Abends, möglicherweise sogar die ganze Nacht hier aufhalten wird, um an seinen Investitionen und Geschäften zu arbeiten, die schwindelerregend hohe Summen umfassen. Wo ist es bloß hin, grummelt er. Mir wird zeitgleich heiß und kalt. Mein Großvater quert den Raum und setzt sich hinter den Schreibtisch. Große, breite Füße, die in polierten Lederschuhen stecken, sind nur wenige Zentimeter von meinen eigenen Füßen entfernt. Aus Angst, so laut zu atmen, halte ich die Luft an. »Das ist nicht möglich,« höre ich ihn Fluchen. Seine Schuhe rücken von mir weg, wahrscheinlich, weil er sich aufgerichtet hat. Ich sehe bildlich vor mir, wie die Ader auf seiner Stirn ganz dick wird. Das passiert immer, wenn er sich fürchterlich ärgert. Wenn sich sein Gesicht dann auch noch vom Hals aufwärts tiefrot verfärbt, sollte man sich in Sicherheit bringen. Ich nutze die Chance, um Luft zu holen. Auf ein paar weitere Flüche folgt wildes Tippen auf der Computertastatur. Er muss den Laptop aufgeklappt haben. »Na großartig, jetzt wird er sehen, was ich angestellt habe.« als mein Großvater ganz still wird, ist mir mulmig zumute. Sogar das Klicken der Tasten ist verstummt. Jeden Augenblick rechne ich damit, dass er unter den Schreibtisch sieht, meine Anwesenheit entdeckt oder gar meinen Atem hört. Wenn es in die falschen Hände gerät. Ich halte den Atem wieder an, als er etwas vor sich hinflüstert. Ob sie... Nein, unmöglich. Ich hätte diesen Fehler niemals begehen dürfen. Jetzt ist alles verloren. Seine Stimme wird wieder lauter. Doch die nächsten Worte sind nicht mehr als ein Hauch. Ich muss meine Ohren regelrecht spitzen, um verstehen zu können, was mein Großvater da vor sich hinraunt. Wenn sie es findet. Sie? Von wem spricht er wohl? Von mir oder meiner Mutter? Sein linker Fuß stampft auf den Boden. Er verfehlt meine Füße nur um Millimeter. Hätte er mich getroffen, hätte ich vermutlich aus Reflex zurückgetreten. Mein rasendes Herz will sich nicht mehr beruhigen lassen. Ich starre auf meine Finger, die sich um den Gurt des Rucksacks klammern. Die Gedanken in meinem Kopf beginnen zu rasen. Efeu. Hat mein Großvater an meinem Geburtstag nicht davon gesprochen, dass es eine bestimmte Tradition in unserer Familie gäbe? Ganz offensichtlich hat das goldene Efeublatt etwas damit zu tun. Die Worte meines Großvaters geben mir zu denken. Was weiß er, denn ganz unwissend scheint er nicht zu sein. Meine Augen haften noch immer auf meinen Fingerspitzen, während mein Großvater erneut zu fluchen beginnt. Wie wäre es, wenn ich den Efeu gezielt wachsen lassen könnte? und meinen Großvater mit den Ranken an den Stuhlbeinen festbünde. Bei dem Gedanken kann ich ein Schmunzel nicht unterdrücken. Im nächsten Moment beginnen meine Hände zu kribbeln und ich presse meine Lippen zusammen, um nicht zu schreien. Von meinen Fingerspitzen ausgehend bildet sich ein winziges Efeublatt. Zielstrebig bewegt es sich auf den Stuhl zu, auf dem mein Großvater sitzt. Das ist nicht möglich. Die Idee von der efeu war doch nur eine Idee und ein Scherz. Hilflos verfolge ich die Ranke, an der sich immer mehr grüne Blätter bilden und in alle Richtungen sprießen. Dass mein Großvater noch nichts davon bemerkt hat, ist meinem ausnahmsweise mal, zu zuverlässig ja. mein Aus mal zuverlässigen Glück zu verdanken. Ich weiß, und was, wenn doch Ivy die Schachtel genommen hat? Vielleicht hat sie gelogen. Für einen Atemzug gefriert mir das Blut in den Adern und in der exakt selben Zeitspanne verharrt auch das Wachstum des Efeus. Als mein Großvater den Stuhl nach hinten schiebt, um aufzustehen, recken sich die grünen Blättchen in seine Richtung. Mit der anderen Hand lange ich rasch nach dem Ende der Pflanze. Nanu, sagt mein Großvater, der das Blatt genau in diesem Augenblick entdeckt. Kaum, dass ich es berührt habe, ist es nur umso weiter nach vorne geschossen. Während er sich hinunterbeugt, kneife ich die Augen zusammen. Ganz so, als könne ich auf diese Weise der unausweichlichen Situation entgehen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als jetzt sofort in meinem Zimmer zu sein. Ich möchte auf meinem Himmelbett sitzen, gemütlich und sicher und so unschuldig aussehen, dass mein Großvater nie wieder auf die Idee kommen wird, mich zu verdächtigen. Als plötzlich ein Ruck durch meinen gesamten Körper geht, komme ich nicht umhin, einen spitzen Schrei auszustoßen. Ich hatte irgendwann so eine Idee vom Efeu und dann hat sich das aber alles so darum herum entwickelt. Und ich bin halt jemand, ich fange mal an, direkt zu schreiben und dann kommt das alles mit der Zeit. Ich schau kurz nach. Das weiß ich <lacht> gar Ungefähr 350. ich motiviert geblieben bin? Also ich habe tatsächlich gar keine Schreibblockaden, weil ich immer nur schreibe, wenn ich auch gerade eine bestimmte Szene im Kopf habe oder so, aber also ich habe mich immer nur hingesetzt, wenn ich wirklich gerade schreiben wollte und dann ist das immer so geflossen, irgendwie. Ich glaube, das kommt immer auf die Szene an, die man gerade schreibt. Also wenn es gerade eine Spannende Szene ist, dann ist man da auch total drin. Aber wenn es eine lustige Szene ist, dann ist es auch irgendwie mal ganz cool und so. Es kommt immer drauf an. Da kann noch mehr kommen. Ja, ganz viel hoffentlich kommt da noch, oder? Ja, mal schauen.